Herzlich Willkommen, ich bin Sabrina Flori und ich arbeite als Fachfrau Gesundheit im dritten Lehrjahr im Generationenhaus. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick von meinem Alltag geben. Wenn genau du dich hier bewerben möchtest, dann ist das wichtigste, oder die wichtigste Voraussetzung, dass du offen für Neues bist, dass du teamfähig bist, kommunikativ und einfach Interesse am Lernen, am Weiterentwickeln hast. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass jeder Tag vielfältig und abwechslungsreich ist. Bezogen auf das Generationenhaus ist, dass ich auf einer Ausbildungsstation arbeite, wir können hier sehr selbstständig arbeiten können, ohne die Hierarchie und was der Betrieb, finde ich, ausmacht. Meine Tätigkeiten als Pflegefachfrau Gesundheit im dritten Lehrjahr sind zum Beispiel Pflege und Betreuung, Senioren unterstützen und begleiten, medizinaltechnische Medikamente richten, Diagnosen der Bewohner mit den Medikamenten vergleichen usw. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in mein Arbeitsalter gehabt. Wenn es dein Interesse geweckt hat, dann bewirb dich bei uns.